wo wir deutlich den Zuwachs von den Leuten sehen, die nur mobil zu Facebook gehen, also die nur über das Handy, über die Handy-App oder den Handy-Browser Facebook aufrufen, während die Anzahl derjenigen, die es nur am PC nutzen, ähm, doch deutlich abgenommen hat. Und dazwischen gibt es noch ähm, so eine Kurve von Leuten, die es mal mobil und mal am PC ähm, nutzen. Aber das ist schon mal ähm, ein Beispiel, um auch ja, die Größe von verschiedenen Diensten zu zeigen. Da gibt es mehrere äh, Grafiken, die sowas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 braucht man solche Sicherheiten, wo es äh, elterliche Fürsorge gefragt, aber wo ist auch das Recht des Kindes äh, auf eine Privatsphäre ähm, gerechtfertigt. Äh, das andere Tool, äh, das wir einsetzen, das sind NFC-Reader und Karten. NFCs sind in äh, Paypal-Karten, in den neuen Ausweisen, in der EC-Karte. NFC-Karten spielen in unserem Leben immer eine noch größere Rolle. Ähm, ich habe letztes Mal beim EC-Automaten gesehen, NFC-Reader demnächst in Betrieb. Ähm, diese NFC-Karten, äh, die haben wir genommen, also die kann man bestellen, sind relativ billig. Ähm, und einen Reader. Und äh, Writer, äh, das ist dieses Teil hier. Das wird am Computer angeschlossen. Und wir haben ein Programm entwickelt, äh, wo wir die Kinder oder die jungen Menschen jetzt etwas fragen. Zum Beispiel, äh, wo warst du zuletzt im Urlaub? Äh, was isst du gerne? Und je nachdem, auf der Station geht man hin. Also es sind sechs Stationen insgesamt. Dann erscheint die Frage, man gibt äh, die Antwort ein und es wird gespeichert auf der Karte. Dann geht man zu einer Ausleitungsstation und dort kommt dann, ah, du wirst später mal äh, sehr teure Krankenversicherung haben, weil du machst zu wenig Sport oder oder. Ähm, und das Ganze soll dazu dienen, äh, dass die Kinder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 Ja, bisschen. <lacht> ja, so wie das ist weit verbreitetste? Ähm, da gibt es tatsächlich Kritik zum einen. Ähm, naja, das ist was, kostet es nicht unbedingt verwerflich, aber eben der Hintergrund, dass Streamer ein kommerzieller Anbieter ist und dass es nicht Open Source, ähm, also dass der, Open Source bedeutet immer, der Quellcode ist freigegeben und kann überprüft werden von IT-Experten. Also er könnte auch von uns überprüft werden, aber wir verstehen davon nichts. Aber eben auch ähm, Leute, die sich damit auskennen, können sich den Quellcode dieser Software angucken und können schauen, wie diese Software funktioniert. Und das ist bei ähm, Wire und Signal eben der Fall und bei Streamer nicht. Und deshalb haben wir Streamer jetzt ähm, aus den beiden, also von den beiden Links rausgenommen. In der Broschüre ist aber Streamer auch mit aufgeführt und auch Telegram, das ist noch eine weitere App, die sehr weit verbreitet ist, die haben wir da auch aufgeführt. Aber Telegram steht auch in der Kritik wegen des Geschäftsmodells, das da nicht ganz durchsichtig ist. Nicht hm. ganz, Dann kann ich es nochmal wiederholen. Hm. Ehrlich gesagt nicht so viel, weil wir uns darauf spezialisiert haben, ähm, also nicht auf Darknet oder ähnliches, sondern darauf, was die Leute an sich sowieso schon nutzen und da eben Tipps geben wollen, wie man das, was man im Alltag nutzt, ähm, noch sicherer nutzen kann. Das Tor-Netzwerk oder diese Tor-Angebote, die da von dieser ja, Gemeinschaft entwickelt wurden, die haben wir auch verlinkt in der Broschüre und die sind natürlich nochmal eine gute Absicherung, auch, allerdings auch wieder technisch recht anspruchsvoll. Ähm, deshalb vielleicht nicht von jedermann so einfach einsetzbar wie jetzt eine App wie Signal oder ähnliches oder einfach eine browser für den Chrome oder den Firefox. Und mit dem Darknet haben wir uns zugegebenermaßen noch gar nicht beschäftigt. Also zumindest nicht so intensiv über das hinaus, was in den Medien zu lesen ist. Nee, also wir beschenken uns tatsächlich auf diese Tools, die wir jetzt auch gezeigt haben, also diese ähm, Browser-Erweiterungen oder Verschlüsselungstools, die wir eben hier auch aufgeführt haben. kann wir auch kurz nochmal zeigen, das ist auch eine. Wir ja, von der Electronic Content äh, Foundation, äh, Foundation, haben wir ja. auch noch da hinten die verschiedenen, also die genau. Daten, ähm, die, die, der, ähm, wie Bedarf. Also da ist eben aufgezeigt, welche Daten werden übertragen, das wenn ich, also ich, kann, ich kommuniziere. Das und das kann ich hier oben äh, einstellen. Und, einmal, wenn ich über HTTPS-Seiten äh, mich und bewege, das was mir dann ausgeblendet und was und was da wird. Die User-Daten und die Passwörter zum Beispiel werden hier ausgeblendet und eben die Daten, die übertragen werden. Und wenn ich die Tor-Angebote nutze, dann habe ich da noch äh, ja. ganz andere ja. Wege, die da eben genutzt werden. Ja, genau. Und viel mehr Daten, die hier verschlüsselt werden. Ja. Also das ist ja. nochmal was, was man sich in Ruhe auch nochmal ähm, zu Gemüte führen kann. Ja, Das ist eine Frage, die jetzt schon so ein bisschen in die Tiefe geht. Also, um Verschlüsselung hat ja auch immer was mit Vertrauen zu tun. Ja, also, es geht ja darum, können wir das Software vertrauen, also, die wir benutzen, wenn ein Konzern dahinter steht, oder wenn schon von Facebook aufgebaut wird und wir das aussehen müssen, die Verschlüsselung von Facebook und kann im Prinzip auch nicht dafür betreiben, dann ist sie ja einfach tatsächlich vertrauenswürdig. Und jetzt habe ich eine konkrete Frage zuvor. Denn bei Sport ist es ja so, dass man im Prinzip immer so ein Einwahlkursen, ja, quasi eben etwas einfällt, und dann hat man so eine Art Fortspiegel, der halt eben verschleiert, der man tatsächlich... Aber da muss man doch auch wieder die Nein, also, ähm, wie ich sagt, ich schon gesagt, ähm, wir haben uns jetzt nicht so schwerpunktmäßig mit dem Datennetz befasst. Äh, ich finde, wer IP-Nummern verschwinden will und unbekannt bleiben will, ähm, tut natürlich gut, auch, äh, das, die zu benutzen. Aber äh, es geht um ähm, Vertrauen und Verschlüsselung, ist, äh, ist, ist okay, Tor eine Alternative. Mit also kann man mit Tor quasi mit ja, Ort arbeiten wir und Wir haben, wie gesagt, äh, noch nicht Vertrauen beide jetzt, so wo dass wir jetzt sagen würden, für Jugendliche ist, wäre jetzt die Empfehlung, Tor zu nutzen und dadurch schwerpunktmäßig zu machen. Äh, da müsste man tatsächlich noch mal ein bisschen nachdenken drüber, äh, was da alles damit einhergeht. Zumal ja auch das Startnetz ein bisschen in Verruf gekommen ist von dieser Tor-Entwicklung, ähm, äh, da gibt es ja auch sehr viele Angebote, das können wir mal, mal gucken, die haben wir jetzt hier nicht drin. Ich glaube, die haben wir hier unten nochmal verlinkt. Ähm, das heißt, da muss man sich einfach, also wenn man sich damit äh, beschäftigt, genau, das haben wir hier nochmal, ähm, dann sollte man sich einfach nochmal in Ruhe anschauen, äh, was da den eigenen Anforderungen entspricht und was man nutzen möchte. Also der Tor Browser ist natürlich das weit Tool, ähm, wo man sich auch das ist natürlich wieder die andere Seite, da, wo man sich vielleicht auch ein Stück weit verdächtig macht also wenn man davon ausgeht, dass alles überwacht wird dann werden Leute, die, die Tor nutzen vielleicht noch ein bisschen kritischer beäugt aber das könnte man natürlich auch für Streamer oder für Wire oder Signal äh, benutzen, das Argument ähm, aber der Tor Browser ist auf jeden Fall das Tool, was dann am ehesten wahrscheinlich äh, sich anbietet und da sollte man sich dann einfach auch nochmal ja, ein bisschen mit befassen und sich überlegen ähm, ob man den nutzen möchte aber an sich, also bislang nach allem, was uns bekannt ist, spricht da jetzt wenig dagegen und es ist tatsächlich ein vertrauenswürdiges Projekt auch und ein gut abgesichertes Projekt, ja. Ich habe mal was zuvor gesagt, was mir aufgefallen ist, also ich nicht so nicht vor. Ich habe schon den Festkampf mir jetzt auch aufgefallen, dass bestimmte Server nicht ankommen, wenn sie da vorkommen. Das ist meine Vermutung, dass die äh, ip adressen die vor uns, die nach außen liegen, dass die zum Teil äh, anziehen und deswegen von bestimmten Server auch abgesehen werden. Wenn die Anfrage kommt, äh, wer kommt das ich weiß es nicht, aber... Ich ja, glaube, dass die Frage, äh, äh, die bei den Fällen mit einem Einwahlserver sozusagen überwacht äh, werden, und das weiß ich nicht. Da ist eine Antwort für den Einwahlserver, das ist der Einwahlserver. Ist das eine Frage? Also, äh, wollen Sie das? Nein, ich habe eine Frage. Aber uh, meine Frage ist, dass ich dachte, weil Klima kommerziell ist, ja. äh, ich habe es schon gesagt, aber ist Ich verweise nochmal auf unsere Linkliste. Also ich hatte ja nur eine kleine Ausgabe das gestellt. Und wie gesagt, man in der kompletten Eingang ist das schon auch enthalten, also Streamer und Telegram sind hier hinten, weil es eben schon auch große Anbieter sind, nur wenn wir eben das Wire und Signal momentan die besseren Lösungen sind. Also wenn man von Messenger-Alternativen redet, dann reden wir lieber ja. von Wire und Signal. Ähm, bei der Festplattenverschlüsselung ist es dann eben so, dass wir hier auch verschiedene Tools eben angegeben haben. Aber da einfach das Windows-Betriebssystem das weit verbreitetste ist und BitLocker die einfachste Möglichkeit ist, ähm, da seine Daten zu verschlüsseln, ähm, haben wir das mit aufgeführt. Wenn man ganz sicher gehen will, sollte man sich vielleicht eher für VeraCrypt und TrueCrypt interessieren. Bei TrueCrypt ähm, nicht mehr wirklich aktuell ist, also es wird nicht mehr weiterentwickelt, deshalb ist VeraCrypt da die bessere Lösung. Ähm, aber die einfachere Lösung für Leute, die vielleicht auch nicht so technisch versiert sind und ähm, die sich nicht so in die Tiefen der IT stürzen können, ist bitlocker die bessere Möglichkeit. Okay. Ja. Anschließende Frage? Ja, ja ganz kurz. Ja, ich freue mich. Ja, Fragen wie kann man ja, ja, die, die, die ist bei wir momentan auch bei dieser die WhatsApp-Diskussion WhatsApp beispielsweise. Also whatsapp das ja auch auch bei auch auch auch auch bei WhatsApp benutzen. Und auch da ist die Frage, kann Facebook, WhatsApp, äh, dieser Konzern, kann der nicht doch in die Verschlüsselung reingucken. Ähm, laut einen Angaben ist es so, dass tatsächlich die Verschlüsselungstools so äh, strukturiert sind, sowohl von Microsoft, der Bitlocker, wie auch die WhatsApp-Verschlüsselung, dass tatsächlich die Anbieter das nicht knacken können, sondern dass es tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt ist und dass ähm, der Code eben nicht so einfach entschlüsselbar ist auf dem Weg von dem Absender zum Empfänger. Ähm, Andererseits ist die Frage, gegen wen möchte man sich schützen, also möchte ich meine Daten von Microsoft verstecken oder möchte ich nur meine Daten verschlüsseln, damit die jetzt nicht im Falle eines Diebstahls zum Beispiel geknackt werden oder wenn ich meinen USB-Stick verliere, dass da nicht alles ein, äh, entschlüsselt werden kann. Äh, die Frage, ob man sich gegen Geheimdienste schützen kann oder ob die nicht sowieso in dem katz und maus spiel mittlerweile auch so weit aufgeholt haben, dass sie da auch äh, die Verschlüsselung knacken können, das ist nochmal eine ganz andere Frage, die jeder für sich entscheiden muss. Also da muss man schon überlegen, warum möchte ich eine Verschlüsselung benutzen und vor wem möchte ich mich schützen. Und wie gesagt, wenn man Microsoft nicht vertraut, was ja auch durchaus verständlich und plausibel ist, dann eben lieber ein anderes Tool nutzen. Das ist ja auch, auch das Also von den meisten sowieso so sowieso hm. Ich würde sagen, noch. Ich kann auch mal wenn ich mein Beispiel, nee, das, das, man nicht. in und die die, der dann Ich mache auch äh, in wenn man Ja. Und das auch wohl nicht äh, ein. Ja, ja, aber das, das ist auch so ein Zweck, dass die Daten noch unentschlüsselt sind. Oder? Haben Sie das gehört? Dass äh, bei BitLocker die Verschlüsselung in die Cloud von Microsoft hochgeladen so wird. Dass das Sinn und Zweck ist? Also, wie gesagt, es geht halt darum, vor ja. wem ich das. Schlüssel. oder vor allem Diebstahl oder vor allem Geheimnis? Ich würde sagen, noch drei Fragen dann gehen wir wir die ausprobiert haben. Eins, zwei, drei. Entschuldigung, Ich habe es nicht verstanden. applikationen sowas wie TapuCate. Kennen Sie die? Ja. Ähm, Lehrer-Applikationen, TapuCate ähm, für Lehrer. Teacher-Tools, das habe ich schon. Wieder. Oder für, also für andere Beispiele? Nur Teacher für Teacher-Tools. Also haben Sie sich auch mit Teacher-Tools beschäftigt? Also für Lehrer? Also, ist ja so, es gibt die ganze hier die an die normalen Hürden die Im hessischen Datenschutzgesetz steht nur, dass das Gerät beschlüsselt sein Okay, das steht nicht. Und ah. ich also, habe auch schon mal den hessischen Datenschutzbeauftragten mit mir geschrieben, habe nicht beantwortet. Also, ich, ich, also ich habe das schon mal dass man nicht eintragen mehr Noten eintragen oder die irgendwie. Angeschaut, aber ähm, wir die große genau. Bitte, ähm, unser Etherpad ja, ist ja offen äh, und wenn noch bestimmte Anmerkungen ja, oder Tipps geben. sind, äh, sowas wie Teacher Tools finden wir schon auch spannend, ähm, äh, das könnte man in das Etherpad reinschreiben und wäre auch für unsere Bereicherung, wenn wir äh, da dann die verschiedenen Aspekte mhm. noch sehen. Also, Sie können das jederzeit ergänzen und ähm, anschlagen. Okay. Cool. Ähm, genau, ich weiß nicht, wer noch zuerst da ich nur kurz: Ich bin jetzt kein von Website oder von WhatsApp, aber wenn man sich die von Dokumente von der CIA anguckt, die äh, von Frankfurt, vom Konsulat, da steht also klar, dass also die Berichte, ist das ist der äh, das ist ja. mhm. Mhm. Ich habe zwei Fragen, die in aber auch in die Runde. Und zwar die eine ist Und speziell äh, bezüglich dieser neuen e mail die die schon aus daherkommen, Welt Posteo oder äh, äh, proton und wenn man die jetzt benutzt und verschlüsselt, kommen die ja sozusagen ohne Schlüssel, wenn man weitergibt, an. Also das heißt, sie sind auf der einen Seite verschlüsselt, aber auf der anderen nicht. Und ähm, da wollte ich nochmal gerne ein Statement zu hören, ob da irgendwie sicheres E-Mail möglich ist. Ja, ja, genau. Und das zweite wäre dann eigentlich auch ein bisschen nochmal neben die Runde, inwiefern ähm, jetzt zum Beispiel das Studium Digitalen sich dann dafür einsetzen möchte, dass ja, Seiten im öffentlichen Dienst, also E-Mail-Adressen, die man jetzt zum Beispiel überall hier im öffentlichen, in der Verwaltung, die sie sicherer werden können. Also bei der Uni haben sie es jetzt verbessert, aber über der Stadtverwaltung, die Schweiz, alles so durch, jetzt eher so politische Zweige, die auch Ambitionen macht. Ja, also in Bezug auf Unfälle müsste ich jetzt nicht, also ja, da muss man natürlich auch schauen, wo will man da genau einsetzen. Also ich denke ja generell, dass Webseiten verspitzelt das werden, weil wir uns ja, so, so Daten zum Beispiel gespeichert oder abgefragt ja, werden, ich denke, das ist nicht mehr. Und jetzt, das ist halt immer schwierig, würde ich schon sagen, man muss ja den Empfänger und den, äh, den Sender, also äh, den Schlüssel zwischen den Austauschen und das ist ja auch ein Fortproblem. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, Deswegen machen wir auch so ein Anstellungen hier, um einfach auch erstmal zu informieren und dann am nächsten Schmerz zu tun. Das war immer kritisch zu fragen, ähm, wenn wir in der Stadt arbeiten nicht. die Stadt nicht Ähm, ja. Ja, ja, Gut. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die letzte Frage gehört haben oder ob Sie jetzt beantwortet haben. Sichere Frage? mails Genau. Also zum Thema ja, sichere E-Mails. Was Aus Sie da der Liste können, hier, und und da haben wir willst. auch groß oben drüber geschrieben. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass sowohl Seller wie auch im ja, eine Verschlüsselungstechnik ja. verwenden, wenn man wirklich verschlüsselt mailen möchte und da ist eben dieses GNUPG ähm, momentan so die größte Lösung äh, auch Open Source bereitgestellt, ähm, die man wiederum integrieren kann in verschiedene andere Anwendungen. Also zum Beispiel ist Enigmail ist ein Plugin für den Mozilla Thunderbird oder K9 äh, ist eine App für Android, die auch wiederum quelloffen ist. Ähm, mit denen verschlü äh, verschlüsselt, ich aber eben nicht automatisch, sondern da muss ich dann noch diese Verschlüsselung aktivieren bzw. ich muss es dann so einrichten, dass eben Leute, die ebenfalls verschlüsselt mailen, dass die meinen Schlüssel auch äh, kennen und dass wir unsere Schlüssel austauschen, damit wir gegenseitig uns verschlüsselte Mails schicken können. Ansonsten sind es auch über diesen Weg unverschlüsselte Mails. Oder was vorhin noch angesprochen war, war Posteo und es gibt noch mailbox in Deutschland. Das sind zwei kommerzielle Anbieter quasi, also zwei Firmen aus Deutschland, die aber sagen, wir bieten keinen kostenlosen Webmailer an oder keine kostenlose Mailadresse wie bei gmx oder web.de oder gmail oder ähnlichem, sondern die kosten eine kleine Gebühr in Höhe von 1 Euro pro Monat. Also das ist wirklich eine geringe Gebühr und dafür hat man aber ein werbefreies Postfach und die Daten werden eben nicht ausgewertet und nicht weiterverkauft. Und da lässt sich dann auch wiederum eine Verschlüsselung noch integrieren. Und Zu guter Letzt kann man noch auf Proton-Mail hier verweisen, das ist ein Dienst aus der Schweiz, vom Forschungsinstitut CERN. Auch da wieder quelloffen und kostenfrei, weil eben über öffentliche Mittel derzeit noch finanziert. Aber auch da sind zwar verschlüsselte Mails möglich, aber nicht voreingestellt. Also verschlüsselte Mails kann ich heutzutage eigentlich überall schreiben, auch über web.de oder gmx, wenn ich eben so eine Verschlüsselung von hier oben installiere. beantwortet. Ja? Okay. Cool. Ja, ich glaube schon. Dann vielen Dank für, für Ihren tollen Vortrag und äh, ja, okay. viele Grüße nach München. Und ja. Okay. Gut. Ciao. Dann, viel Spaß beim Experimentieren. Tschüss. Dankeschön.